und so, unter bei der The question is whether or not ja, okay. die auch ich It's <laughs> Ja. <laughs> Ja, das ist gut. das ist das ich habe mich nicht mehr ich glaube, wir sind nicht in der Lage, das so und ein Gruppe der ja. Ach ja. <laughs> Ich bin nicht А <laughs> вот <laughs> So, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf auch die Zuhörer recht herzlich begrüßen bei der heutigen Sondersitzung, die wir kurzfristig eingeladen haben, zum Thema Hochwasserschutz in Lebo. Herr Hervig Sorder, Christoph Entschuldigung, und der Herr Peter Preusch, den Verdienst anläsend. Äh, Deswegen im Schluss den Schluss fest Wir kommen zum nächsten Punkt, Bericht des Bürgermeisters, äh, den wir heute beauffallen, weil wir nächste Woche sowieso wieder eine weitere Sitzung haben. Und wir kommen dann schon zur Frage Gibt es von den Herrn schon Fragen? Frage? Bitte. Bitte. Mich hätte interessiert, wie sich der Eislauchplatz ausschaut, wie sich so dieser Kalsch, gibt es da schon konkretes? Der Eislauchplatz schaut ja. so aus, oder was? Wenn Sie auf in der und zwar der Eislauchplatz, wird der einmal unter dem Witzvollfallplatz wieder gestrickt werden und weiteres wird äh, gelästet werden unten am Heide, wo so, das in der Zeitung treffen ist, dass dort aufgestaut wird, kann ich. Halte. Gut, gibt es weitere Fragen? In einer Gehaltssondersitzung im Jänner dieses Jahres hast du deine 25% Gehaltserhöhung damit gerechtfertigt. Dass du gesagt musst, ich will, dass das Bürgermeister sonst noch einen zusätzlichen Einnahmen hat. In einem Zeitungsartikel über Facebook hat du bist Unternehmer. Das ist meine Frage, was stimmt jetzt da? Allein Beruf Bürgermeister oder Unternehmer mit Haupteinkommen? Also im Wesentlichen geht es jetzt darum, dass Fragen äh, zur Gemeinde gestellt werden, die das nicht zur Person als solches. Äh, ich habe das überall deklariert, ich bin auch meterufig nach wie vor noch und bin in der Gemeinde als Bürgermeister angestellt. <lacht> danke für die Verantwortung. Bitte. Ich habe eine Frage bezüglich des Kreisverkehrs vom Spar. Gibt es da schöne Neuigkeiten oder? Der Spar hat mir einen Vertrag vorgelegt, äh, den habe ich zur Prüfung in die Bauabteilung von uns gegeben. Äh, äh, der wird dann, nach Prüfung dann vom den, den Spar äh, zurückgesendet und wir erwarten in den nächsten Wochen dann die Rückmeldung. Wenn alles gut geht, äh, wird äh, der Spar im äh, Jänner das Budget beschlossen seitens der binnen ist dann möglich sein, das zu beeinflussen. Heißt, das heißt, wir haben äh, im Gemeinderat vor einem Jahr schon beschlossen, äh, dass wir äh, bis zu 50% dazu zahlen. Äh, äh, wenn der Verbrauch dementsprechend noch an äh, Besinnung kann, dann wird es das auch noch umsetzen. Das sollte noch im nächsten Jahr passieren. <lacht> Ich habe Gespräche geführt, aber es hat bis jetzt noch nicht gefruchtet, dass eine Sache der wird das jetzt nicht ich sollte gerne dazu angehalten, wenn wir jemanden wissen, äh, und dann, äh, das vernommen dann wäre es natürlich gut, dass wir da noch eine Anfrage Bitte, weitere Fragen? Ich hätte eine Frage bezüglich äh, dem. Buchsbäume und früher ob man die gehen, das könnte, weil das nicht sinnvoll ist, dass mit Ich, ich habe es notiert, ich Weitere Fragen, bitte gerne. Vor zwei Wochen gab es eine Informationsveranstaltung, dort waren die Themen an die Finanzsituation der Gemeinde und auch der Aufwärtsverschutze entgegen. Die Information dazu hast du auch in der Wald mit einer sehr schönen, circa 40-jährigen Vorwärtspräsentation. Bei dieser Veranstaltung waren ca. 2% der Bevölkerung anwesend, das heißt 80-90% der Bevölkerung haben diese Information nicht bekommen. Ich habe deshalb im Anschluss an die Sitzung gefragt, ob es möglich ist, diese Präsentation auf die Homepage der Gemeinde zu stellen. Seine Antwort war, schauen wir mal. Ich habe heute mal geschaut und habe nichts gefunden auf der Homepage. Meine Frage ist, stellt sich diese Information, die dann auf der homepage ja oder nein? Selbstverständlich wird es zur Verfügung gestellt. Es wird, glaube in den nächsten Video von Nachrichten wieder großartige Container sein. Und von den technischen Möglichkeiten her, wie das bei der Homepage ausschaut, muss ich mir dazu geben, wie das mit der Homepage-Bilder-Präsentation habe wenn es Probleme gibt, unterstütze ich gerne, daraus ein Begriff zu machen und das auf die Anlage zu stellen. Das kein Problem. Das ist kein Problem das ist der Plan. <lacht> Anschließend an die Frage vom Roma, hätte ich noch eine Frage an die neue Bezügeordnung, die er mit 1.1 in Kraft tritt, bringt ja ein deutliches Gehaltsplus für Bürgermeister in der Steiermark. Es äh, ist jetzt von uns, von den Vorstandsmitgliedern der ÖVP die Bereitschaft da, natürlich gerne zugunsten des Hochwasserschutzes auf die 25% zu verzichten. Bist du auch dazu bereit? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Nächste, nächste Frage. Gut. Äh, meine zweite Frage ist, in der Woche vom 26.11.2013 wird die Gemeinde Hilzendorf als äh, vorbildhaft zitiert, indem sie auf der neuen Homepage offener alle kumulierten Schulden, wie sie von den Maastricht-Kriterien vorgesehen sind und eigentlich von jeder Gemeinde im heutigen Jahr umgesetzt veröffentlicht werden sollten. Das heißt inklusive aller äh, Beteiligungen auf einem Prozent der Gemeinde auf unsere KG veröffentlicht äh, worden sind. Und in der Woche vom 4. Dezember war ein Artikel über dich drin, wo du äh, gelobt wurdest als äh, innovativer Bürgermeister mit dieser Gemeinde-App macht mit, jetzt meine Frage, ist der Innovationsgeist so hochgedient, dass wir unseren Gemeindebürgern auch die kumulierten Schulden zukommen lassen, werden wir uns auch bei dieser Plattform Offener Haushalt beteiligen, um alle Beteiligungen und Schulden offen zu machen? Jetzt werden wir das anschauen, klarerweise, dem Thema, wir haben alles offen gelegt, das heißt, es gibt den Vorschlag auf zur auf. Ah, das ah, kann sogar von Ihnen geladen werden. Das heißt, das hat von dem her, dass Sie eine Transparenz haben. Aber wir schauen uns das gerne an. Bitte, gibt es noch weitere Fragen? Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann gehen wir mit der Tagesordnung. Tagesordnung Punkt 1, genehmigt. <lacht> Das hat das Thema begeben. Zur Tagesordnung hätte ich da noch einfach gestellt. Bitte, Erweiterung zur Tagesordnung und um den Punkt Bürgerwünsche. Zur Erklärung im Zuge unserer, unseres Kartenverkaufs für den Kartreinfall sind eine ganze Reihe an Bürgerwünsche an uns herangetragen worden, die würde ich heute gerne im Anschluss an das so Thema formulieren, damit das zeitnah für die Bürger behandelt wird. Bitte die Aufnahme des Tagesordnungspunkt. 3. So bin ich eigentlich. Wir haben es den Antrag von fünf Stefan, wenn Sie damit einverstanden sind, so bitte in der Zeit wieder zustimmen. Gut, dann nehmen wir den Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 3 noch auf. Und bin äh, jetzt bei der Genehmigung unterfertigen Besitzungsprotok zum 23.09. Es hat zwar zu keine gegeben, dafür keine Einlage gegeben. Ich darf die Schriftführer der einzelnen Fraktionen bitten zu unterzeichnen. Unterschreibst du nicht? Beate Pietler, du bist die Schrift zu erwähnen? Nein, wir unterschreiben es nicht. es ist uns zu ungenau, genau ausformuliert das ist uns so ungenau ausformuliert, aber wieso haben Sie ah, keinen Einspruch <lacht> Wir Weil wir in der Vergangenheit gelernt haben, dass wir jedes Mal, wenn wir einen Einspruch gemacht haben, dagegen abgestimmt würde, dass der nicht Platz findet. Gut, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt zum eigentlichen Thema. Hochwasserschutz. Nee. durchhalte halte Klusenbach in mit dazu eine kleine Dauer Präsentation vorbereitet. Im Wesentlichen geht es bei der heutigen ähm, Gemeinderatssitzung zu diesem Tagesordnungspunkt Lage, dass der Gemeinderat darüber befinden soll, äh, äh, welchen Betrag, in welcher Höhe es eine, einen Aufschlag auf die Konditionen, die bereits von einem Sachverständigen festgestellt wurden, dazu gezahlt werden sollen. Da geht es darum, dass auf der einen Seite Ablösesummen für Grundstücke benötigt werden, Ablösesummen bezahlt werden sollen für Grundstücke. Und auf der anderen Seite geht es um Entschädigungszahlungen in den verschiedensten Bereichen des Südfahrergefälltes, was ich jetzt da weiter erläutert werden. Zum Thema kommen wir einfach. wir darstellen, wir haben bereits jetzt schon 10 Rückhaltebecken, äh, die ganz wesentlich sind und die den Schutz von Lieferung gewähren. Und dieses große Rückhaltebecken, um das es heute geht, äh, das betrifft äh, rund 600 Objekte und mehrere tausend äh, Personen, die, die in diesem Bereich leben. Und es äh, ist unbedingt notwendig, äh, dass dieses Becken in die Richtung geht. Das nächste Bild bitte. Ich habe da ein, das ist ein paar Bilder vorbereitet, die sind